Hallo die Partners, das ist eine neue Folge Fragt den Roger. Heute geht es ums Thema Custom Audience. Kann man diese Custom Audience überhaupt nutzen? Was ist das ganz genau? Kann man es auch auf mehreren Netzwerken nutzen? Und ich zeige dir ganz kurz in Facebook, wie du das grundsätzlich mal ganz schnell einrichten kannst. Wir gehen allerdings nicht zu technisch ins Detail. Und wenn dich das jetzt interessiert, was so eine Custom Audience genau ist, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Und zwar wechsle ich hier jetzt mal auf das Screen Sharing. So, jetzt haben wir es hier. Das ist mein Testkonto, was ich immer nutze. Und um jetzt zu diesen Custom Audiences zu kommen, das ist leider ein bisschen komplett umgestellt worden, also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich komplett umgestellt worden. Früher hatte man oben diese äh, Leiste. Jetzt äh, hat man hier nur die Möglichkeit, die verschiedenen Konten zu wechseln und das Ganze ein bisschen zu überprüfen. Hier auch noch zwei, drei Dinge einzustellen. Dann auch diese Leiste noch etwas komisch. Aber heute geht es ja um die sogenannten Business Tools. Und du siehst hier, die müssen da noch etwas an den Anzeigen arbeiten. Hier geht es zum Beispiel zweilinig, hier geht es nicht. Werbeanzeigen Manager, Unternehmenseinstellungen, Events Manager. Hier hat man es auseinander geschrieben. Dann würde das Ganze nicht überlagert werden. Aber das ist designtechnisch. Das ist jetzt was anderes. Auf jeden Fall findest du die sogenannte Custom Audience in, der, in den Datenquellen und eine Custom Audience hat damit zu tun, dass du dem Werbenetzwerk Daten zur Verfügung stellst. Bei Facebook und bei anderen Netzwerken ist es so, dass du mit dem sogenannten Facebook Pixel, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, entsprechend mit Daten arbeiten kannst, die Facebook selber für dich gesammelt hat. Du hast aber auch hier die Möglichkeit, eine sogenannte Custom Audience zu erstellen. Also die Daten, die du eigentlich selbst erstellt hast oder aus deinen eigenen Daten heraus, zum Beispiel E-Mail Adressen, aber Vorsicht DSGVO. Hier eine sogenannte Custom Audience erstellen und hier hast du dann mehrere Möglichkeiten, das Ganze auszuwählen. Das heißt, du hast hier äh, zum Beispiel die Möglichkeit, äh, das Pixel zu nehmen. Du hast aber auch äh, die Möglichkeit, äh, zum Beispiel beliebig oder alle der folgenden Kriterien. Du kannst hier das Ganze weiter einschränken oder du kannst sogar äh, Personen ausschließen und äh, hast hier die Möglichkeit, dann entsprechend deine sogenannte Custom Audience zu erstellen. Die Custom Audience ist wie gesagt dazu da, dass du Daten zur Verfügung stellst für diese für diese Möglichkeit, neue Zielgruppen zu finden. Und das zeige ich dir dann am Donnerstag, die sogenannte Lookalike Audience. Und dafür brauchst es eben eine sogenannte Custom Audience. Und diese Custom Audience sind einfach Daten, die nicht irgendwo aus dem Netzwerk hervorkommen, sondern die zum Beispiel mit deinem sogenannten äh, Facebook Pixel, das du installiert hast, worüber ich ja auch schon ein Video gemacht habe entsprechend gesammelt werden über deine Webseite. Da auch wieder DSGVO ne, könnte es ein Problem sein. Und hier über den Werbeanzeigenmanager hast du eben diese Möglichkeit, unter den Datenquellen verschiedene Sachen einzustellen. Ich möchte hier nicht allzu technisch werden, weil diese technischen Sachen, die sind das eher was für Fortgeschrittene. Das mache ich auch für dich selbst, richte dir das Ganze so ein, dass du es einfach nutzen kannst oder du übergibst mir das Ganze und ich erledige das dann für dich selbst. Also das ist absolut kein Problem. Damit solltest du dich nicht unbedingt beschäftigen. Aber es ist mir einfach wichtig gewesen, dass du weißt, wie so eine so eine Custom Audience entsprechend auch ausschaut und wozu diese dient. Also noch mal kurz zusammengefasst. Eine Custom Audience ist etwas, was du deinem Netzwerk, deinem Werbenetzwerk zur Verfügung stellst. Aber Achtung, Custom Audiences gibt es zum Beispiel bei Google Ads nicht. Da hast du nur die Möglichkeit über Remarketing zu arbeiten. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was das Remarketing erklärt. Einfach auf dem YouTube Kanal, den ich unten in den Kommentaren noch verlinke und auch in dem Beitrag entsprechend dir zeigen kann, wie das funktioniert mit diesem Remarketing und die Custom Audience ist quasi für die Netzwerke eine Basis und darauf kann man dann aufbauen und wie das dann ausschaut mit der sogenannten Lookalike Audience, wie das funktioniert, zeige ich dir am Donnerstag und ich hoffe, dieser eigentlich schon fast Social Media Quick Tipp hat dir heute etwas weitergeholfen und würde mich natürlich auch freuen, wenn du dich bei mir meldest. Hier geht es ums Thema Social Media und Online Marketing. Ich kann dir also helfen, mehr Kunden zu generieren auf deiner Webseite bzw. über deine Webseite oder auch über Social Media. Eine gute Strategie zu erstellen, dass eben auch die Reichweite steigt und die sogenannten Conversions dann auch steigen. Also einfach mal bei mir anklopfen und wir finden gemeinsam eine Lösung. In dem Sinne bis zum nächsten Mal und bis bald.